Laufen entstehen beim Häkeln einer festen Masche. Dazu greifst du vor dem Einstechen in die Einstichstelle den Faden mit dem linken Mittelfinger von hinten um den Arbeitsfaden und bildest eine Schlaufe. Nun stichst du in die Einstichstelle ein, holst erst den Faden, dann den Arbeitsfaden erneut und ziehst beide durch die auf der Nadel liegenden Schlingen. Nach der gehäkelten festen Masche ziehst du nun die auf der Rückseite entstandene Schlaufe fest. Dazu an dem Faden ziehen, der sich näher am letzten gehäkelten Maschenkörper befindet und nicht am Arbeitsfaden selbst.